Ergebnisse der Verwendung von NSP-Produkten: Ultra Bio Meditex. Empfohlene Einnahme: Mischen Sie 1 Beutel mit 260 Millilitern Wasser. Gründlich schütteln oder mischen. Sofort trinken. Welche Vorteile erhalten Sie mit jedem Beutel Ultra Bio Meditex? Entgiftung, Auffüllung von Defiziten, Verringerung des übermäßigen Appetits, Normalisierung des Körpergewichts. Bei Überschuss. Vorbeugung von Krankheiten, auch chronischen. Auch schlanke Menschen brauchen dieses Produkt. Glutamin 2,5 Gramm pro Beutel. Warum wird es zur ultra bio -TX hinzugefügt? Glutaminmangel wird als erster Schritt zur Anhäufung von Krankheiten angesehen. Es wird angenommen, dass das leaky -Gut syndrom durch einen Glutaminmangel verursacht wird. Chronische Krankheiten sind kumulativ. Autoimmunität, erscheint und wächst. Vor dem Hintergrund von Nährstoffmangel und toxischer Belastung häufen sich Stress, gesundheitliche Probleme. Ultra Bio Meditex. Ernährung und Schutz der Gesundheit des modernen Menschen. Sie können Gewicht verlieren, indem Sie ein Beutel Ultra Bio Meditex anstelle des Abendessens trinken. Auf Wunsch können Sie dem Mittagessen eine weitere Mahlzeit hinzufügen. Wir haben bereits erstaunliche Ergebnisse. Frau. 47 Jahre alt, Höhe 1,62 Meter, Körpergewicht, 96 Kilogramm. Ich wandte mich hilfesuchend an den NSP, weil meine Beine schmerzten. Ich bat um Calcium mit Vitamin D und Everflex. Sie stimmte zu, den Superkomplex mit Super-Omega-3 hinzuzufügen. Zu diesem Zeitpunkt brachte die NSP Company ultra Bio MediTX auf den EU-Markt. Wir haben noch keine Ergebnisse mit diesem Produkt. Diese Frau war eine der ersten, die anfing, es zu trinken. Nur zwei Sachets pro Tag, mittags und statt abends. Jeder Beutel wurde mit 300 ml Wasser gemischt. Frühstück, zweites Frühstück. Eine weitere Mahlzeit eine Stunde nach Ultra Bio MediTX zur Mittagszeit. Wunderbar. Die Frau bemerkte, dass es ihr leichter wurde, sich zu bewegen. Die Beine werden nicht müde. Eine Reaktion auf Wetterwechsel in Form von Schmerzen und Schmerzendenknochen erfolgt nicht. Das Körpergewicht hat in den ersten drei Monaten um 8,5 Kilogramm abgenommen. Und von diesem Moment an entschied die Frau, dass körperliche Aktivität hinzugefügt werden könnte. Zuerst morgens und abends 30 Minuten spazieren gehen, dann habe ich mich für Fitness entschieden. Mir ist aufgefallen, dass es keine ständigen Erkältungen gibt. Ich beschloss, dass ich anfangen könnte, ins Schwimmbad zu gehen. Das Wichtigste Ein wirksames Heilmittel gegen übermäßiges Essen gefunden Die Reduzierung ihrer Kalorien zuvor ist ein effektiver Weg, um Gewicht zu verlieren. Einfach nichts zu essen ist jedoch nicht gut für die Gesundheit. Möchten Sie abnehmen? Essen Essen, indem es keine Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Margarine, geräuchertes Fleisch gibt. Das einfachste Essen ist das gesündeste. Gemüsesuppe, gekochtes Fleisch, geschmorter Fisch. Geschmort Gemüse, Salate im Vinaigret-Stil, Linsen und Bohnen. Bratäpfel, hefefreie Backwaren ohne überschüssigen Zucker. Ideal, Knödel, Kuchen, mit Kohl, Äpfeln, fettarmem Hackfleisch. Essen Sie dieses einfache Lebensmittel für die Gesundheit zum Frühstück, Mittag- und Abendessen. Zum Abendessen, Ultra Bio Meditex. Stellen Sie sicher, dass Sie eine vollständige Palette von Vitaminen und Mineralien hinzufügen. Das ist der Superkomplex. In der Nahrung dieser Frau gab es genügend nützliche Substanzen, die für die Lebenserhaltung notwendig waren. Daher ist eine übermäßige Nahrungsaufnahme nicht mehr notwendig. Denn es liegen keine Mangelerscheinungen vor. Und natürlich braucht man gesunde Fette. Dies ist Super-Omega-3 und Coenzym Q10 mit Lecithin. Superkomplex. Wie hilft es beim Abnehmen? Anämieprävention Auffüllung von Chrom Jod, Zink, Kupfer, Selenmangel. Der reichste Satz an Vitaminen und Mineralstoffen trägt zur Normalisierung des Stoffwechsels bei. Schalten Sie übermäßigen Appetit aus. Calcium mit Vitamin D und Ervaflex ist eine starke Unterstützung für Knochengewebe und Gelenke. Der Superkomplex sind Mineralien und Vitamine, die unter anderem für den Stoffwechsel notwendig sind. Super Omega 3 und Coenzym Q10 sind Fettstoffe. Wir können sagen, dass dies die richtigen Fette für die Harmonie sind. Super Omega 3 und Coenzym Q10 helfen, den Prozess der Fettverbrennung zu starten und zu unterstützen. Die Energie dieser überschüssigen Fette wird vom Körper vernünftig und sinnvoll genutzt. Ultra Bio Meditex ist eine reichhaltige Quelle an Naturfasern. Ballaststoffe helfen den glatten Muskeln des Verdauungssystems, aktiver zu arbeiten. Negative Kalorien Dieser Begriff bedeutet, dass das Produkt weniger Kalorien zu sich bringt, als für die Verdauung benötigt werden. Die Förderung von Ultra Bio durch den Verdauungskanal erfordert mehr Energie, als dieses Produkt enthält. Nicht alles kann in Kalorien gemessen werden. Nicht jeder muss abnehmen. Die Parietaldialyse ist die Reinigung der Darmschleimhaut von Giftstoffen. Darmzotten, hier setzt das Lymphsystem an. Das Lymphsystem, das ist unsere Immunität. Wir wissen um die Vorteile von Chlorophyll zum Schutz des Magens. Ultra-Bio UltrabiomediTX enthält Chlorophyllen. Parietale Dialyse minus. Dies ist die Reinigung der Flüssigkeit im Darmlumen von Toxinen, Radionukliten und sogar von überschüssigen Fetten. Lymphgefäße und Knoten des Dickdarms. Dies sind auch die Anwendungspunkte des Ultra-Bio-Meditex. Das menschliche Lymphsystem. Die toxische Belastung reduziert werden, und hier beginnt die menschliche Immunität. Entgiftung. Auffüllung von Defiziten. Verringerung des übermäßigen Appetits. Normalisierung des Körpergewichts, bei Überschuss. Vorbeugung von Krankheiten, auch chronischen. Welchen Nutzen hat eine Person durch die Verwendung dieser Produkte erhalten? Superkomplex, alle Mineralien, Vitamine und Antioxidantien in perfekter Kombination. Maximale Absorption, maximaler Nutzen. Hör auf zu viel zu essen. Geben Sie Energie für lebenserhaltende Prozesse. Immunität, Hämatopoese, Muskeln, Knochen, Gehirn, Blutgefäße, Herz. Der ganze Körper ist mit nützlichen Substanzen gesättigt. Genügend Energie, gegessenes Essen brennt, gibt Wärme und Kraft. Kalzium mit Vitamin D ist ein Vitalprodukt. Besonders wichtig für Frauen. Osteoporose bedroht alle Frauen, besonders in Zeiten hormoneller Umstellungen. Kalziummangel äußert sich oft in Beschwerden im Nacken, im unteren Rückenbereich. Menschen verwenden nichtsteroidale Medikamente Anstatt ihr Knochengewebe wiederherzustellen, Vitamin D sowie Phosphor und Magnesium in diesem Produkt tragen zur Knochengesundheit bei. Calcium wird noch besser aufgenommen. Everflex in der Zusammensetzung von Glucosamin, Methylsulfonylmethan, Chondroitin, leistungsstarke Ernährungsunterstützung für Bindegewebe, Knorpel, Bänder, alles, was die Wirbelsäule und die Gelenke ausmacht. Erhält eine hervorragende Ernährungsunterstützung. Drei Superfoods mit den wertvollsten Fetten. Super-Omega-3. Lecithin. Coenzym-Q10. Fette, die beim Abnehmen helfen? Ja, genau so. Und sie helfen auch, die Gesundheit von Blutgefäßen, Herz, Gehirn, Leber, Endokrinem System zu erhalten und den Stoffwechsel zu unterstützen. Frau. 47 Jahre alt, Höhe 1,62 cm, Körpergewicht 96 kg. Ich habe diese Produkte verwendet: Calcium mit Vitamin D, Everflex, Superkomplex, Super Omega 3 Lecithin, Coenzym Q10, Ultrabium, Produkte mit nützlicher Mikroflora hinzugefügt, Probio 11 Coagulans, Bifidophilus. Ich mochte Sohlstick und Smart Meal sehr. Eine Mahlzeit bei der Arbeit ist eine Portion Smart Mealer. In den ersten drei Monaten nach Beginn der Einnahme von NSP-Produkten verbesserte sich der Gesundheitszustand. Es besteht keine Notwendigkeit, nicht steroidale Medikamente einzunehmen. Ich habe sie wegen häufiger Schmerzen in den Beinen, im Nacken und im Rücken benutzt, besonders wenn das Wetter umschlägt. Ich habe gemerkt, dass ich tagsüber keinen Kaffee trinke, weil ich genug Kraft habe. Ich bin sehr überrascht, dass es keine gewöhnlichen Erkältungen gab. Früher war ich sehr oft erkältet. Ich habe in den ersten drei Monaten 8,5 Kilogramm abgenommen. Es ist zwei Nummern kleiner. Ich möchte betonen, keine Aufforderung zur Gewichtsabnahme. Ich bat um Calcium, weil meine Beine und mein Rücken oft schmerzten. Sie entschied sich für Fitness und Schwimmen und nimmt weiterhin NSP-Produkte. Ich möchte betonen, das Ziel, Gewicht zu verlieren, wurde nicht gesetzt. Der Mann wollte Hilfe wegen Schmerzen in Beinen und Rücken. Ultrabium. Eine hervorragende Ergänzung der Produktpalette von NSP. Die Ergebnisse haben sich bereits angesammelt und nicht nur beim Abnehmen. Mehr Kraft, Energie Weniger Bedarf an Kaffee und Kopfschmerzmitteln Das Leben ist voller Energie, Fröhlichkeit und guter Gesundheit. Dies ist der Zweck der Erstellung und Annahme von NSP-Produkten. Auch schlanke Menschen brauchen dieses Produkt. Profitieren Sie von diesem großartigen Produkt.